Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem anderen Video, es geht heute nicht um das iPhone X, es geht hier heute um das Galaxy S8, spezieller gesagt es geht hier um Hülle, Schutzhülle, Lederhülle für das Galaxy S8 und ich möchte mich vorab bei der Firma Stilgut aus Berlin recht herzlich für die Übersendung der drei Hülle bedanken. Uns wurde drei unterschiedliche Hülle zugeschickt. Ganz links ein Ultra Slim Case, in der Mitte ein Book Type Case und rechts ein sogenanntes Premium Cover. Und wie die Unterschiede von den drei Hülle Cases sind, das erfahren wir dann jetzt auch gleich. Beginnen möchte ich mit dem Ultra Slim Case. Man sieht hier unter handgemachte Lederware. Allein die Verpackung macht hier schon einiges her. Ausgepackt dann die erste Überraschung. Ich finde im Lieferumfang sogar eine Bedienungsanleitung zum Anbringen des Cases. Habe ich jetzt noch gar nie erlebt. Interessant, das Case selber ist auch nochmal eingepackt. Das entferne wir jetzt gerade und hole es komplett aus der Verpackung und schaue es uns hier mal näher an. Der erste Eindruck bestätigt sich, wenn man es in der Hand hält, sehr hochwertig. Man sieht hier überall auch die Eindrücke, Eindrücke der Firma. Im Case selber auch nochmal. Und auch von außen sieht man einfach, wahrscheinlich auch schon auf den Bilder, dass die Verarbeitung exzellent ist. Wie gut sitzt und passt jetzt das Galaxy S8 aber in dieser Hülle? Das schauen wir jetzt auch man nehmen das Gerät, klick, klick, ist schon drin und ich gehe mal davon aus, hier oben ist ein Magnetverschluss, der es zusammenhält. Also es passt perfekt in diese Hülle rein. Wir haben hier keine Überstände. Es ist hier oben kein Magnetverschluss aber das Gerät, das Gerät, die Hülle die schließt so sauber, dass der Magnetverschluss überflüssig ist. Also erstes Case, toll verarbeitet, das Gerät selber passt perfekt in die Hülle rein, Daumen hoch. Kommen wir mal direkt zu Case Nummer 2. Die Verpackung war genau dieselbe wie beim ersten Case, sehr hochwertig, auch wiederum eine Bedienungsanleitung in der Verpackung selber mit drin und auch die das Case selber fühlt sich wie das erste Case auch schon, erwähnen Wunderts, sehr, sehr hochwertig an. Die Flipcover-Variante ist auch bei unserer Kunden somit die beliebteste Variante. Wir versuchen es auch. Passgenauigkeit perfekt. Flipmechanismus funktioniert. Verarbeitung überall top. Und das Wichtigste an so einer Hülle, der Schutz ist überall gewährleistet. Natürlich gibt es noch ein paar Stellen, die ungeschützt sind, aber hauptsächlich das Display, und man sieht, dieses Display ist sehr verkratzt, weil es eben ohne Hülle benutzt wurde. Schicke Hülle, auch hier Daumen hoch. Zu guter Letzt kommen wir zu der sogenannten Cover-Variante, die vorne dem Gerät keinen Schutz bietet, also dort zusätzlich mit einer Displayschutzfolie gearbeitet werden muss. Das ist aber auch die Variante, die ich persönlich auch am meisten benutze. Wie passt sie in das Gerät? Was immer gut ist, wenn's, wenn das Gerät nicht so leicht in die Hülle reinzukriegen ist. Das war jetzt hier auch der Fall. Das bedeutet sehr gute Verarbeitung, man merkt es auch sofort. Klar, das Material spricht auch für sich. Echtleder fühlt sich natürlich auch hochwertig in der Hand an. Was man hier natürlich aussieht, der sogenannte Edge Panel beim Galaxy S8 ist natürlich ungeschützt. Auf der anderen Seite dasselbe, allerdings sind die Ecken durch diese Hülle sehr gut geschützt und auch das Kameramodul wird durch das Case geschützt. Auch für diese Hülle gibt es einen Daumen hoch, allerdings mit der Einschränkung, dass halt der Edge Panel nicht geschützt ist. Hätte ich persönlich auf eine von diesen drei Varianten zurückgegriffen, wäre mein Galaxy S8 nicht so ramponiert. Also auch bei der rechten Variante wäre es gegangen, wenn noch eine Displayschutzfolie verwendet wurde, wäre. Auf jeden Fall wird dann das Gerät nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Fazit, nochmal vielen Dank an die Firma Stilgut aus Berlin für die Zusendung von den drei Exemplaren. Der Kauflink findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert unseren Kanal, wir würden uns freuen. Und freuen uns, wenn ihr auch bei den nächsten Videos oder mit dabei seid.